Lilo, heute mal ein kleines Testvideo, ein kleines Testvideo. Wir sind hier unter Ubuntu 13.10, mein schon etwas angepasstes System. Ne? Ich habe hier Unity entfernt und so weiter. Ähm, hier ein Intel Core i5 drauf. 2,5 GHz mal 4. 32-Bit-System. Warum es wichtig ist, zeige ich später. Wie gesagt, hier ist ein ziemlich schon verbasteltes, wie ich immer gerne sage, Ubuntu-System. Ja, 32-Bit erkennbar i 686 und wir haben Ubuntu 1310 drauf und wir testen heute mal was mit dem firmware player so geht ne? und zwar ist es ja so ne? wenn man jetzt ein Windows Programm im firmware player ausprobieren will dann hat man oftmals Probleme zum Beispiel mit Spielen und OpenGL und Treiber gut da ich hier sowieso schon meine optischen 3D-Spielerchen gemacht habe, habe ich den proprietären Treiber von Nvidia genommen. Der läuft bei diesen optischen Spielereien schneller. Und das hier ist dann auch wichtig. Sehen wir der, warum. Low Flipping ist hier ausgeschaltet. Das führt bei Videoaufnahmen, so wie ich sie mache oftmals zu Fehlern, zu Flackern. Ich hoffe, dass jetzt keine Flackerei passiert. Nur mal zur Information: Diese Grafikkarte ist hier mein PC. Lenovo All-in-One installiert. Gut, was machen wir jetzt? Mein, mein Test. Ich mache über Jahre schon immer wieder mal einen kurzen Test, ob Megacat hier unter Linux läuft. Gibt es noch keine Linux-Version hier? Hallo an Megacat. Es fehlt mal so langsam Zeit. Ne? 2014 wird Linux nämlich Windows überholen, zumindest dann, wenn man die ganzen Android-Installationen mit einrechnen. Hier kann man eine Testversion downloaden. 30 Tage Testversion habe ich mal gemacht. Interessant ist bei der Nummer, interessant ist bei der ganzen Geschichte. Wir sind ja wie gesagt hier in einem 32-Bit-System. Und ich habe den Firmware-Player als 32-Bit-Version hier drauf. So, das ist natürlich ein 64-Bit-PC. Und auch das Ubuntu-System ist ein 32-Bit-System, wie ihr sehen könnt. Gut, dann habe ich ein 64-Bit-Windows installiert und MegaCut 64-Bit in der virtuellen Maschine. Und das funktioniert interessanterweise erstaunlich gut. So, vom Web Player. Wie gesagt, die meisten wollen mal probieren, wie ist das mit mit Spielen und so weiter. Ich benutze lieber das Cut-Programm hier in dem Fall MegaCut. Weil das auch sehr grafiknah ist. Ne? Wer schon mal Computer-Aided Design gemacht hat, der weiß, was ich meine. Edit Virtual Machine Settings. Ich habe eben mal mittlerweile 2 GB RAM von meinen 4 spendiert und 2 Prozessoren von meinen 4 beziehungsweise eigentlich sind es theoretisch, glaube ich, sowieso nur zwei mit jeweils zwei Threads. So ist es eingestellt. Ne? Hier. Ich habe hier übrigens Netzwerk abgeschaltet, brauche ich jetzt nicht wirklich für Windows. Jetzt habe ich dann, wie gesagt, mal Windows 8 ungewöhnlicherweise für meinen Kanal installiert. Für all diejenigen mal zu zeigen, was überhaupt so geht. Ne? Wie gesagt, hier Linux-System, VMware Player 32-Bit-Version, 64-Bit Windows drauf und 64-Bit Megacut. Ne? Gut, ich habe vorhin, als ich das schon mal ausprobiert habe, einfach geschlossen. Dann merkt er sich den. Zustand, den Status der virtuellen Maschine und stellt diesen wieder her. So, hier sehen wir übrigens auch immer ein bisschen die CPU-Auslastung hier. Zwei Prozessoren zugeordnet, ne? Windows. Ich habe mal das Netzwerk abgeschaltet, wie im letzten Video zu sehen. Falls ihr das doch noch mal reconnecten wollt, könnt ihr mit Rechtsklick connecten und das Netzwerk aktivieren. Brauche ich hier fürs Megacut nicht. Wie gesagt, warum? Hier habe ich die Installationsdatei einfach rüber kopiert. Das ging ganz schmerzfrei. Ich brauchte eigentlich nur Rechtsklick, Kopieren und da wieder einfügen oder per Drag and Drop rüberschieben. Gut, dann habe ich es installiert. Das ist wie gesagt eine Testversion. Deshalb muss man hier entweder die Lizenz haben, wenn man es länger nutzen will, oder einfach Programm starten, kann man es 30 Tage nutzen. Ist bei mir dann immer so zu gucken, geht OpenGL und so weiter. Wie gesagt, mit den passenden Treibern geht es wunderbar. Gut, sind wir hier bereits. Wir sind hier bereits im Open modus und trotzdem funktioniert alles CPU. Seht ihr, wenn ich da so ein bisschen was mache, geht es natürlich in die Höhe. Klar, zwei Prozessoren zugeordnet. Ich mache mal den Hintergrund ein bisschen anders, damit man das hier so ein bisschen besser sieht. Okay, so sieht das angenehmer aus. Funktioniert. Funktioniert prima. Kann man natürlich die virtuelle Maschine auch in den Fullscreen-Modus setzen. Da hat man Vollbild. Mache ich hier jetzt nicht, damit wir noch mal die CPU hier nebenbei sehen. Gut. Megacut. Äh, malen wir schnell mal was. Ich gehe mal Strichelchen malen. Malen wir da mal so ein Viereck. So. Und Rechtsklick wieder raus. Und Volumenmenü hochziehen Einer Kontur. Rechtsklick genug. Zack, haben wir einen Würfel. Kann man da noch einstellen, wie groß er sein soll. Fertig. Na, funktioniert. Funktioniert, überraschend. Prima, hier überhaupt keine Probleme, keine Abstürze, kein gar nichts. Ne, CPU mal beobachten, geht natürlich in die Höhe, aber funktioniert. Ne? Das ist erstaunlich gut. Gut, natürlich sind die Firmware Tools installiert. Ne? Firmware Tools könnte ich installieren, damit äh, die Grafikbeschleunigung und so weiter prima funktioniert. Haben wir dann hier ein zusätzliches Laufwerk hinterher. Mit den VMware Tools ne? sieht man hier DVD Laufwerk VMware Tools und von dem aus kann man natürlich dann die entsprechenden Tools installieren, damit die Verbindung zwischen dem Gastbetriebssystem hier Windows und dem Hostbetriebssystem hier Linux prima funktioniert. Also das hat mich schon erstaunt, ne? geht alles schmerzfrei. Ich habe mir mit Setup Menü belegen auch noch zusätzlich hier Kleine Spielereien eingebaut, ne? ähm, dass ich hier zum Beispiel mal etwas anderes einstellen kann, wie zum Beispiel äh, Flaschenglas oder, machen wir mal, Fliesen zuordnen. Ne? Jetzt hat das so ein interessantes Oberflächenmuster, das man auch noch bearbeiten kann. Ne? Deshalb benutze ich Megacut ganz gerne. Kann man die Größe noch einstellen, sagen wir mal, ich, was will ich, 100 statt 700, dann wird es ein bisschen kleiner. So. Also, schließen funktioniert prima. Ne? Funktioniert außergewöhnlich prima. Hier auch unter Linux. Ne? Wie gesagt, bei größeren Modell müsste man mal checken. Es wäre natürlich angebracht, der virtuellen Maschine gegebenenfalls mehr CPU-Power zu geben oder für Cut-Systeme generell eine bessere Grafikkarte noch eine schnellere zu nehmen, aber funktioniert. Ne? Funktioniert. Alles ausgezeichnet. Mal ich noch mal ein bisschen was, damit ihr das seht, was das überhaupt für ein Ding ist. Malen wir mal... Nochmal. Ein paar strichelchen abstand von 20 enter auf diese ebene da oben so kein element im cursorbereich heißt ich habe mich verklickt irgendwo ich bin nicht genau genug an der kante dran gehen wir mal da hoch klick und ziehen wir mal was ab jetzt kann ich sagen nicht hochziehen sondern von 0 bis minus 1000 sagen wir mal okay so, da haben wir dann zusätzlichen Körper erzeugt, den ziehe ich jetzt ab mit Minus, zack, zack, jetzt habe ich so ein Dingenskirchens hier, ne, kann ich so durchgucken. Gut, auch mit Spiegeleffekte und so weiter, deshalb benutze ich MegaCut ganz gerne. Gut, ähnliches dürfte natürlich auch für, für Spielchen sein, ne? Spielchen funktionieren, wollte ich nur mal kurz gezeigt haben, interessanterweise... Megacut in der 64-Bit-Version habe ich hier vom Stil her schon die Fluent-Oberfläche abgeschaltet. Die stört mich, nicht, ne? Die nimmt mir am oberen Rand zu viel, zu viel Rand an. Da kann man natürlich die Dateien speichern, will ich jetzt hier nicht. Sagen wir mal nicht speichern. Er will schon mal gemalster Programm starten. Also diese Fluent-Oberfläche hier oben, die stört mich. Gehe ich auf Fluent-Oberfläche aus und beim nächsten Neustart habe ich da mehr Platz. In meiner virtuellen Maschine, wie gesagt, das Ganze kann man natürlich auch im Vollbildmodus hier machen, geht ganz wunderbar. Was nicht ganz so gut funktionierte, war der Unity-Modus. Das hat nichts mit dem Unity zu tun, das man von Linux kennt, sondern da sieht es so aus, als wäre Megacut hier ein einzelnes Fenster unter Linux. Also das ist dann noch so ein bisschen buggy, geht aber wunderbar. Habe ich mein normales Linux-System? Und habe auch Megacut. ne, gut, dafür kann Megacat nichts, dass das ist hier so ein bisschen buggy, ist. das ist der Firmware Player, der noch nicht ganz 100% erkennt man auch immer ganz gut an dem Symbolchen, das hier erscheint, dass es gar kein Linux-Programm ist, sondern eine Firmware-Applikation, die nur so nebenbei läuft, ne? gut. Da, wieder zurück, ne? kann ich wunderbar als Einzelfenster benutzen, kann da genauso dann irgendwas Malen, Ja, da kommt es zu gleichen grafischen Problemchen, deshalb benutze ich den Modus nicht so gerne und schalte das hier oben wieder ab, ähm, Exit Unity. Das scheint mir dann so ein bisschen buggy zu sein, also der Unity-Modus von Vmware Player gefällt mir da noch nicht. So hundertprozentig gut, ich hoffe ihr mitgeholfen geholfen zu haben, verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.